Mehr als zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Betroffen sind vor allem... So viele? Zwei Milliarden, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und die müssen alle schmutziges Wasser trinken. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, wie man das Wasser reinigen kann? Es gibt schon viele Methoden, die meisten sind aber kompliziert und sehr teuer. Weißt du was? Ich habe neulich von einer Erfindung gehört, die kann richtig helfen. Wie funktioniert die? Die Ingenieure von Cypheric sagen, wenn man schmutziges Wasser durch ihr spezielles Rohr fließen lässt, dann dreht es sich. Und in so einem Wirbel werden die Schmutzteile im Wasser nach außen gebracht. Moment mal, das geht mit schweren Schmutzteilen, ja. Im Wasser ist aber auch leichter Schmutz drin. Mit dem geht das doch nicht. Doch, das Rohr macht einen ganz speziellen Wirbel. Und da fliegen die leichten Schmutzteile nach außen. So wie Sachen hochfliegen, wenn der Wind bläst. Du meinst, wie bei einem Flugzeug? Über dem Flügel ist die Luft schneller als unten. Dadurch hebt das Flugzeug ab. Genau. Und der Flügel, das sind die leichten Schmutzteile. Die werden in dem cy auch nach außen gebracht. Dann kann man den leichten und schweren Schmutz ableiten und bekommt sauberes Wasser? Das ist ja total einfach. Wenn die Menschen so ein cy dings haben, dann können sie sauberes Wasser trinken. Genau. Warum gibt es das nicht schon längst? Keine Ahnung, anscheinend ist noch keiner drauf gekommen. Die Ingenieure von CyFract arbeiten schon eine ganze Weile daran und wissen, wie das gemacht werden muss. Jetzt wollen sie es endlich beweisen und ein Prototyp bauen. Boah, das würde ich gerne sehen. Dann komm, lass uns das anschauen. wir haben einen Status, wir haben einen Effekt, wir haben eine Theorie, wir haben einen Simulator, wir haben eine Demo, die einen Effekt beweist und diesen müssen wir zu einer Industriereife bringen. Wir brauchen einen Prototyp. Nur mit diesem Prototyp werden wir eine Industrie so weit kriegen, dass sie auf diese Technologie entsprechend reagiert. Und das Tolle an dieser Theorie ist, dass sie dermaßen kostengünstig ist im Gegensatz zum jetzigen Verfahren, die im Augenblick auf dem Markt sind. Insofern ist Cyfrack nicht nur ein neuer Ansatz, sondern einfach eine kleine Revolution. Unsere Technologie ist im Prinzip sehr einfach. Ein Experte hat mal gesagt, wenn es so einfach wäre, dann hätte es schon längst jemand gemacht. Deswegen ist jetzt Zeit zum Handeln. Wir haben das Thema mit unseren Mitteln so weit wie möglich vorangebracht. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Helft mit Sidefrack in die Welt zu bringen. Sauber!